Fall Guys, Ultimate, K.O. Schlag. Den Untertitel haben sie weggemacht. Echt jetzt? Ja, das heißt jetzt nur noch Fall Guys. Wow. Oh, Fall Guys ist an. Red Kite Games, was? Erst Epic und jetzt noch Kate, irgendwas? Was? Kate Engine? Oh mein Gott. Äh, hier ja, habe ich alles gelesen. Let's go! Logo sieht schön aus. Boah, die Musik Vermächtnispaketbelohnung. paket -Belohnung. Achso, das ist, weil ich das Spiel schon vorher hatte. Und gekauft habe. Sei es diesen Ende 1. Okay. Ja, reicht jetzt auch. Wir sind alle Oh. Wir haben deine Krone in diese Anzahl Kudos umgewandelt. Immerhin eine gute Anzahl. Immerhin nicht so was ganz weniges. So wie ein 0 weniger oder so. Hätte ich mir vorstellen können, aber nee. Okay. Oho. Hm. Okay. Saisonpass. Genieße eine ganze Saison Premium-Inhalte Premium auf unsere Kosten. Ruf mir, oh! oh Saisonpass freigeschaltet. Na, wie das aussieht. Voll gut gemacht. Ja, was ist das denn? Showbugs. Wenn wenn da Bugs steht, ne? Da muss ich ja was nee, ganz schon. anderes denken, was mit V beginnt. Ich muss an... Äh, an Bugs denken. Also zum Beispiel Sonic 06 hat ja viele Bugs. <lacht> Apropos Sonic, heute Sonic Origins raus. Oh mein Gott! Ne? Oh, mit den spielen Ey, Mützi, Mützi, oh mein Gott! What's so <lacht> funny about das so Mogus? Mike, weißt du, wie der aussieht? Mike, weißt du, wie der aussieht? Hm? Er sieht aus wie Silver Gunner. Ich wollte es auch sagen, aber dann dachte ich mir, den Jordan, den ich gerade gebastelt habe, wäre lustiger, egal. Level 38, ist einfach FNF. Ist der Amogus? <lacht> <lacht> okay, cooler Taunt. Oh mein Gott. Ganz viele Pinguin-Pinguin-Gang. <lacht> nice. Oh mein Gott! Eisige Pinguin-Fliege! Oh mein Gott! Soweit ich weiß, gibt es ja jetzt ein drittes ähm, Ausrüstungsteil. Also vorher hatte man nur äh, mm -hmm. Oberteil und äh, Senken. Mike? Und äh, jetzt hat man noch so ein drittes, so Accessoires zum Beispiel. Mike? Ja? Das ist aber keine eigene Kategorie, das sind halt quasi einfach nur alleinstehende Kostümteile. Was heißt das? Na ja, zum Beispiel dieser... Äh, Dieser äh, pink -Green helm das ist jetzt nur halt ein Oberteil, aber es gibt halt kein Unterteil. Oder die Brille, The das ist auch nur ein Oberteil. Was? Ja. Hm. Der Finger. Also ich sehe gerade jetzt, wie lange geht denn bitte dieser Pass? 100 Level. Was? Das ist cool. Oh. Dschungeljump, Froschpantoffeln, Ja, extrem süß. Ein paar Backpacks. Oh, der Godzilla. Oh, der Züch ist ja der letzte, ne? Natürlich. Kronenränge wurden geändert. Hier werden dein Kronenrang und deine Rangbelohnung angezeigt. Wir haben neue Ränge hinzugefügt. Belohnungen, die du verdient hast, findest du in deinem Inventar. Ich finde das ehrlich so blöd, dass sie die Kronen entfernt haben. Ja, ich finde das halt einfach sehr schade. Das hat Fall auch irgendwie so besonders gemacht. So jeder Win, den du quasi hattest. Den konntest du einfach eintauschen gegen spezielle Kostüme. Und damit konntest du auch so ein bisschen dein Skill zeigen. Ey, ja, also aber wenn zumindest halt sehe ich jetzt, wie weit ich an allen Sachen bin. Ja, das, das hätten sie eigentlich von Anfang an haben halt sollen, meiner Meinung nach. Vorher musstest du immer googeln, was als nächstes kommt. Guck mal, jetzt kannst du ganz am Ende am Amogus sein. Okay, was ist das Shop? Was ist aber. Ist 10 Euro anders. für den Season Pass. Man kann Stufen überspringen? Ja, kann man. Wie sieht denn das hier alles aus? Das ist so unübersichtlich, finde ich. Also sorry, aber ich finde es wirklich unübersichtlich. Ich muss mir ja, aber gleich meine ich Kontrolle Die Mike nee, wirklich sorry, aber mal Kontrolle holen. Aber das mag ich nicht, wie der Shop aussieht. Stadion Stars Event Season Pass und willkommen bei Free for All. Ha, funny Titel, Free for All. ja, also.. Ich muss wirklich sagen, ich finde, das Menü sieht nicht schön aus. Ich, moch, ich mag es nicht, wie es jetzt ist. Ich fand es vorher auf jeden Fall besser. Wie es mit Kronen ist, weiß ich noch nicht. Aber bisher würde ich auf jeden Fall sagen, es ist ja traurig, dass es die Kronen nicht mehr gibt. Auch wenn hier irgendwie der Kronenpass immer noch ein Kronenpass ist. I don't know, wie das funktioniert. Ähm ja, ansonsten... Äh, am schlimmsten hat es auf jeden Fall den Shop erwischt. Auf jeden Fall. Das sieht extremst weird aus. Und ich... Kommt aber auch nicht mehr mit. Ja, ich kann es verstehen. Es ist halt sehr ungewohnt. So viele Reihen. Wo vorher war es halt einfach nur ein Screen übersichtlich. Alles, was es gerade gibt. <lacht> Sprachchat mit Freunden. Als ob die so nicht wissen, was Discord ist. Okay. Hä, <lacht> hey, man kann jetzt Favoriten auswählen. Ja, die erscheinen dann ganz oben in der Reihe immer. Ey, wie lange habe ich darauf gewartet? Die ganzen Kostüme sind rausgezoomt. Ja, ich weiß. Warum? Warum sind die jetzt rausgesummt? Äh das weiß nur Epic Games. Das weiß nur an Epic Games. Wie heißt denn der König? Da, da, da, da, da, da. Königlich. Wow. <lacht> <lacht> Wie heißt denn der König? Er ja, heißt Königlich sie. Das ist einfach super F, aber äh in super great. Stolzer Kleckser. Naja, den hat man am 1. Juni bekommen. Alle haben den bekommen. Und davon weiß wegen, ich gar nichts. Wegen Pride Month und so. Der sieht richtig cool aus, nehme ich. Der gefällt mir. Hey Bohne! Sieht aus, als bräuchtest du Freunde. Genau. Da okay. kommen nur die neuen Spiele. Wie viele gibt es? Sieben, aktuell. <lacht> um. Die Server sind abgestürzt und so. Warst du gefährlich? Ja, die Server sind abgestürzt. Also gab es doch so Wartungsprobleme. Ja, wie immer. Natürlich. <lacht> wie immer. Wow. Ach ja, für die es nicht wissen, Bahnkampf. Überwinde die Hindernisse dieser gefährlichen Rennstrecke können recht, das Ziel, Medaillen. Werde 1. Ich werde 1. Das sieht cool aus. Ohne Witz. Das sieht aus wie so ein Marathon. Wow. Ey, das ist wirklich wie so ein Marathon. Siehst du da diese Tore? Das sind einfach Speed -Hacks. das Wirst du gleich merken, wenn du da durchläufst. Alter. Okay, let's go! Hör, was hast das denn? Oh, Boy! Ich fühle mich hier so ein bisschen wie so einen, in so einem Trampolin-Land. Alter! Oh mein Gott, ist das cool! Oh! Dann der, dann der Weg. Ah, ich bin runtergefallen. Ich bin einfach auch runtergefallen, Junge. Das ist voll das schwer ist zu steuern. Das ist ja voll cool. Whee. Oh mein Gott, renn! Sonic, renn! Oh mein Gott, siehst du es im Hintergrund? Da ist Sonic! Oh mein Gott! Ich kann es nicht sehen, ich habe Tiefkunsch an. Oh, das ist das Ziel! Das Ziel! Ja! Boah! Geschafft! Hä, bei mir kam gerade der Death Sound, obwohl ich es doch geschafft habe. Ja, also ich finde die Map auf jeden Fall sehr cool. Sieht sehr groß aus, aber ist tatsächlich sehr, sehr, sehr kurz. Äh, war eine coole Map. War nichts Bahnbrechendes, war aber cool. Der Ende sieht aus wie eine Nintendo Switch. <lacht> ja. <lacht> ist, das, ist das ein neuer Skin für Nintendo Switch-User? Nee, der ist im Season Pass ganz am Anfang. Schnellbahn, überwinde die Hindernisse und renne zwei äh, Runden auf der Strecke. Man hört die ganze Zeit so: wuhu, wuhu. Hä? Oh, wow, Coole cool Animation? Fun hä? Wow, ja. voll cool! Oh mein ja. Gott, was?! <lacht> wie diese Strecke verläuft! Wir schauen dir das mal an! Ey, gut, dass ich jetzt gesehen habe, wie die ganze Strecke aussieht, das weiß ich, was auf mich zukommt. Okay, let's go! Aua. Ja, aber ich finde das voll cool, warum lägen alle? Bin das nur ich oder lägen bei dir auch immer alle? Ein bisschen mehr. Ja. Runde abgeschlossen. Ja, Ach Leute, das ist Mario Kart. Ey, ich weiß noch in Season 1, dass ich gesagt habe, die brauchen mal ein bisschen mehr Mario Kart-Inspiration. Dass sie mal ein bisschen mehr Mario Kart-Level <lacht> einbauen sollen. Dann haben wir das in Season 4 gehabt, ne? Ja. Aber das hier ist viel mehr Mario Kart, weil du so schnell bist. Ey, ich feiere das. Oh, uh, uh. Ich feier das wirklich. Also das ist... Von den beiden, die wir gespielt haben, bis <lacht> das ja meine Lieblingsstrecke. Es ist keine Map mehr, es ist einfach eine Strecke. Naja, es ist ja irgendwie auch eine Strecke. Alter, der Erste hat es schon geschafft. Aber ich muss mich beeilen. Ah, oh, Mitzi! Aua! Ich bin so lahm! Jetzt. Yes. Ah. Ja! Aber jetzt mal ganz ehrlich, oh, was ist das eine coole Handschuhe bei der letzten Elfzlehne? Äh, letzte Und warum sind die Effekte von mal weg? Wenn man... Okay, egal. Auf jeden Fall ein paar Bugs gibt hier auf jeden Fall vorgeschrieben. Aber... Was passiert jetzt eigentlich, wenn man gewinnt? Kriegt man dann keine Krone mehr? Ist da überhaupt noch eine große 3D-Low-Poly-Krone, die du antatschen musst? Was passiert jetzt? Der Wirbel. Weiche den Hindernissen aus und falle nicht in den Schleim. Oh, das habe ich schon gesehen. Auf äh, Also, was die Kronen angeht, bei Bergspitze und Lost Temple sind zwar immer noch Kronen. Okay. Äh, du kriegst aber keine Krone mehr als Währung, aber die wird trotzdem noch auf den Kronenpass dazugerechnet. Du kriegst auch... Äh, was ich sehr schade finde. Naja, ich, ich spoiler's nicht. Du wirst es gleich schon selber merken. Ich habe so ein WLAN-Symbol bei mir. Egal. Also, das hier ist. Sieht auf jeden Fall ist schon mal richtig geil aus. Ich habe mich schon richtig vorgehyped, als ich das ja auf Twitter oder so gesehen habe. Weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Auf jeden Fall habe ich so ein bisschen Gameplay gesehen. Offizielles Gameplay. Was sie geleakt haben oder sowas. Muss man einfach nur rennen oder kann man auch stehen bleiben, wenn man will? Naja, wenn du stehen bleibst, kommt der Wind von hinten, ne? Ah. NEIN! Nein. <lacht> du warst der letzte, der gestorben Ey, ist. Ey, das ist immer so! Es ist immer so bei den neuen Seasons! Immer! Okay. Es war doch nie anders! Hey ja, Leute, die haben das Bild für Weghex geändert. Habe ich gerade gesehen. Springparty, Springe durch die Reifen, Punkte zu erzielen. Dann zeig uns doch mal, Mütze, wie gut du es ans. Werde eins! Ich werde eins! Die Sushi-Rolle wird gewinnen. Okay, coole Animation. Alter, das ist ja so spektakulär wie, wie bei Block Party mit, <lacht> mit dem krassen <lacht> Hexer Gott. Okay, wie funktioniert das? Muss hier drauf bounce'n, Wir geben mal ein bisschen höher und jetzt kommen, glaube ich, die Ringe. Genau. Wo sind die Ringe? Da. Ah, da. Ah, hä, okay. Ich glaube, die goldenen bringen mehr Punkte. Du meinst die gelben? Ja, die bringt zwei. Ja. Wenn du runterfällst, bist du dann tot? Nee. Nee, dann musst du hier wieder hoch, aber es braucht halt extrem viel Zeit. Okay. Also das... ...weiß nicht, gefällt mir nicht. Es ist jetzt kein Minigame, was ich feier. Vor allem stelle ich mir es auch richtig stressig vor. Ja, schon ein bisschen, würde ich so beschreiben. Können denn mehrere aus einem Ring was abhaben? Ja, anscheinend. Ja, alle kriegen... Also die sind dann nicht weg. Okay, das ist zumindest ein Vorteil, das ist zumindest ganz gut. Glaubst du, wir werden es heute schaffen, alle neuen Minigames zu sehen? Weil sonst in den können wir immer mindestens eins nicht sehen. Das ist halt eine Tradition irgendwie. Ja, eigentlich ist es eine Tradition. Ist immer irgendwie ein Bug oder wir haben sch schlechtes Glück oder so. Ja. Lol, oh, die haben voll viele Bilder geändert. Knallball! Knallball! Meide genau, den einstürzenden Boden und wirf Knallbälle auf deine Gegner, um die Krone zu gewinnen! Dann gibt es zwei neue Finalspieler. Also, diese Viecher, die man da gerade sieht, die habe ich schon im Trailer gesehen. Aber ich weiß nicht, wie die funktionieren. Das werden wir jetzt zusammen herausfinden. Was ist das denn jetzt? Bleef, oder was? Ich nehme den Krall bei mit und würfeln. ihn. Oder wirf ihn. Hey! Ach, das ist <lacht> TNT Run. Nee. Was ist denn das? Also, die explodieren einfach und dann stirbst du, oder was? Der wird mal weggeschleudert. Achso. Okay, das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Also, das finde ich ein Ort Spiel. Oh. Oh, oh. oh. oh. Nein. No. Oh. F. Wer wird gewinnen? Ich bin für den Drachen. Oh. Ja. Wieder der runtergeflogen ist. Kommt schon. Gegen die Nintendo Switch. Physik, die Nintendo Switch. Guck die knutschen. Auf Level 4. Die knutschen. <lacht> Hä, jetzt könnt ihr aber beide gewinnen. <lacht> Was passiert? Die, die haben geknutscht und dann ist der Switch-Skin runtergefallen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Was denn? Animation! <lacht> Was war das denn? Das hat mich richtig off guard bekommen, diese Animation gerade am Ende. Hey, alles ist resized und alles viel größer, wahrscheinlich angepasst für Konsolen, aber am PC ist es immer noch so. Uh, Punk Band, das sieht richtig cool aus, wie so Bowser-Armringe. Sieht das und aus, Mike, oder? Mike fällt, ist dir was aufgefallen? Was ist mir aufgefallen? Wir haben keine Kudos bekommen. Stimmt, warum habe ich keine Kudos bekommen? Man bekommt jetzt nach Leveln keine Kudos mehr. Man was? bekommt jetzt nur noch in Events hier als Belohnung oder bei täglichen Belohnungen und dann selbst nur so 120 oder 80 ja also die kann man jetzt. sich jetzt nur noch kaufen ja weil du sehr wenige davon bekommst was macht man überhaupt mit diesen Show-Bugs hier damit kannst du besondere Items kaufen und was sind besondere Items? sag mal Das siehst du im Shop boy guys also, du meinst... kannst jetzt nur noch du kannst jetzt nur noch Sachen mit Kudos kaufen, die halt, ähm, die halt oh, häufig Junge. sind. Häufig. Oh, das macht das Spiel wirklich unspaßiger. Ja, ne? Weeeeeee! Neue Animation, wenn man was kauft. Cool. Und das ist auch cool. Das ist cool. Man kann während sich man. Deutsch, während man sich Sachen anprobiert im Shop. Kannst du einstellen, ob du deine anderen Sachen gerade auch anhast oder nicht? Ja, das finde ich auch sehr hilfreich. Oder nicht? Hä? Nee, nur bei den Farben und bei den Mustern. Das geht okay. überall. Bei allen Items. Nee. Actually nicht, nee. Stimmt, bei Kostümteilen geht das nicht. Ist dieses Nachtwolf-Kit nicht literally einfach Season 1-Skin nochmal neu verkauft? Für echt Geld? Hier steht kostenlos. Bei mir. Komplette, komplette kostüm kits Mike, das ist kostenlos. Das nachtwolf kit Nein, das kostet 100 Showbugs. Bei mir ist es kostenlos. Achso, wahrscheinlich, wahrscheinlich weil ich das Kostüm, das Muster, die Farbe und das Gesicht schon habe. so. Ja, okay, das macht Sinn. Ja, I don't know, aber ich, ich mag auf jeden Fall diese Bowser-Armringe. Hä, aber bedeutet das... Oh, ich habe wirklich erwartet, dass es jetzt eine, eine dritte Kategorie gibt mit Accessoires. Dachte ich auch. Ey, das, das macht schlecht. Weil das ist literally einfach nur ganz kleine Dinge als Oberteil. Ja, oder Unterteil halt. Ja, warum machst du nicht als Accessoire dritte Kategorie? Dann können wir mehr Sachen tragen. sieht doch viel cooler aus. Das ist doch eine gute Idee. Ach, übrigens, meine Kronen wurden ja jetzt auch in Kudos umgewandelt. Ich habe jetzt 133.000. Ich hatte acht Kronen. Ich hatte noch 55. <lacht> aber ich habe auch voll viele ausgegeben, davor hatte ich irgendwie ein bisschen über 90. Würdest du sagen, Fall Guys macht jetzt Sinn für neue Leute zu spielen? Weil es ist jetzt auch kostenlos? Würdest du sagen, Fall Guys kann man gut noch spielen, macht noch Spaß? Äh, ja, also ich denke auch besonders für neue Spieler, weil sie haben ja jetzt alle Maps aus den sechs vorherigen Seasons und dann noch diese neuen. Ich muss ja, wirklich sagen, wir ich finde die Belohnungen... Nicht so cool dafür, dass du 20 Euro früher ausgegeben hast. Weiß nicht, ja. ich mag diese Belohnungen nicht, die man gerade bekommen hat. Ja, Junge, was ist das hier vor allem? Das ist halt einfach so keine neue Season ohne irgendwelche komischen Bugs. Ja, normal. <lacht> ohne komischen Bugs-Bunnies. Jetzt, wo ich sowieso schon so ziemlich alles habe, was ich in diesem Spiel haben wollte, also halt von den Skins her. Kann ich sagen, ist das mit dem Shop für mich persönlich nicht mehr so extrem schlimm Weil ich brauche jetzt nicht mehr unbedingt was, ne? Ich ja. gucke einfach, was für Configurations es noch gibt irgendwann Und das war's Ansonsten macht es immer noch Spaß, das Spiel zu spielen Vor allem kannst du es jetzt mit vielen anderen, verschiedenen Leuten spielen, die es nie gekauft hätten Weil jetzt ist es kostenlos, sonst können sie es zumindest mal ausprobieren ja. Ähm, also ich muss mal sagen, das Spiel lag eigentlich eigentlich gibt's ja keinen Grund, das jetzt nicht auszuprobieren, außer du sagst halt, ja, das ist halt überhaupt nicht mein Genre. Genau. Ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Spiel sehr frustrierend ist für neue Leute, die noch nie was von diesem Spiel gehört haben und jetzt sehen, was es alles für coole Skins gibt, aber dann auch sehen, wie scheiße dieses neue Shop-System ist. Naja, für die ist das bei, bestimmt frustrierend. Aber es ist ja eigentlich <lacht> das gleiche System wie bei Fortnite und da hat es ja dem Spiel jetzt auch nicht wirklich wehgetan, oder? Das Ding ist, Fortnite war schon immer so mit diesem Shop-System. hat es gerade zum ersten Mal. Fall Guys eher, war vorher hat... gut mit dem Shop-System. Ja, das sehe ich auch so. Das, Weil ist das Du hast halt sehr viele Kudos bekommen. Du konntest halt quasi alles kaufen, wenn du willst und wenn du gut warst, noch besser. Konntest du ein bisschen mit den Viel Teams spielen Spiel und du, du kannst zeigen. dir alles leisten. Ja. Ich denke eher, dass es halt ein paar alte Leute abschreckt, aber dafür neue Leute anlockt. Ja, ich denke auch. Ey, ja, diese Partikel sind einfach weg. Bin ich nicht der Einzige, der das merkt, oder? Ja, jetzt habe ich es auch gesehen. So, das muss ich jetzt nochmal versuchen. Ja, hier darf man tatsächlich wenige Fehler machen. Ich habe auch schon gemerkt, wie der Wind direkt hinter mir ich war. Ich finde, war. das ist ein gutes Spiel, für, also ein gutes Minispiel für äh, Finale. Also, das hier hätten die ruhig auch als Finale einstellen können, finde ich. Also, wenn die mal eine Show machen, wo nur dieses Minigame kommt, ne, dann passt das sehr gut im hintergrund oh, die <lacht> Diese <ganzen Fall> Guys. <lacht> 5 fps Ka fall Guys cutouts <lacht> die sehen so ein bisschen aus wie so mies früher Ja. So, also, wie und das war's. also wie immer finde ich halt die neuen Fallguys soundtracks nicht so cool sie so krass ich fand die früher immer viel cooler jetzt halten sie mich halt nicht mehr ich denke mir nur so ja okay passt halt zu der map und guck mal das war's schon weil so viele <lacht> leute rumfliegen weil sie nicht so gut die, sind so wie ich am anfang die, Ganzen Loops. Stimmt, das ist jetzt auch kostenlos das Spiel, deshalb wird es jetzt extrem viele Loops geben. Leider, wie ich schon mitbekommen habe, wird es auch sehr viele Hacker geben. War Was? Als Ordner, das Spiel ey. ist kostenlos. Natürlich wird es ganz viele Hacker geben. Ja, aber, aber, aber der Anti Cheat on. ist gut, muss man sagen. Der Anti Cheat ist gut. Die haben es ja mittlerweile. Also ich bin seit dem Anti Cheat noch sehr, sehr selten auf Hacker gestoßen. Hier das neue Spiel. Oh, Volleyball. Schlage den Ball auf die andere Seite und berühre den Boden, um Punkte zu erzielen. Double Time, Roop. Hä, das kennen wir doch schon. Nee. Ach das nee, war das Spiel. war was anderes. Ich habe gerade ein anderes Spiel gedacht. Das, das sieht aus wie eine Mischung das ist wahrscheinlich Basketfall. Das sieht aus wie eine Mischung aus Basketfall und dieses Knöpfe drücken wer als erstes von beiden Fall-Guys, die meisten Knöpfe gedrückt hat. Ja, genau, weil es ein 1 gegen 1 ist. Oh, ich, ich mache die Angabe. Oh, ich gegen den alten Professor. Let's go. Wie funktioniert denn das? Hä? Hä? So, jetzt ist der Ball da. Ah, und der, der Indikator, hä? da zeigt dir an, wie der Ball fliegt. Ja, aber ich krieg den nicht rüber! Hä? <lacht> hey? Ah! Ja. Hä? Geschafft. Doch, jetzt ja. habe ich den bekommen. Hä? Mein Gegner ist disconnected. Jürgen, mein... Jürgen, ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber ich glaube eher, das wow. liegt allgemein an dem Spiel, dass das gerade so laggt. Hey, Junge, ich komm, ich krieg das nicht rüber, Bro. wir haben beide null Punkte. Ich krieg diesen scheiß Ja doch jetzt! oh, oh, oh! Oh, oh, oh! oh oh! oh. Ja, versuch, versuch mal uh. da so reinzuhechten. Ja? Ja, dann fliegt er uh. da ein bisschen weiter. Ja, ja, stimmt, oh, oh, ja, ja, stimmt. Komm, komm. Ja! Yeah. <lacht> ich bin sehr <lacht> enttäuscht, weil Gegner ist disconnected. Das heißt, ich darf jetzt nur zuschauen. <lacht> ich dachte, du spielst jetzt so gegen dich selbst. Oh nein, wird sie verliert. Okay, nee. nee, das ist wie bei dem Knopf Knopfdruckspiel. Dann gewinnt der Gegner automatisch. Aber ich kann es verstehen, warum es lag. Ganz ehrlich, ich... Sag jetzt nicht irgendwie, dass das scheiße ist, dass es laggt oder so, weil es ist kostenlos, es spielen so viele Leute jetzt gerade vor, Guys, so viele Spieler wie jetzt hatten die wahrscheinlich seit Season 1 nicht mehr. Ja, okay, jetzt, jetzt macht der mit Absicht. Mit, ich hab verloren. Ja? Ich kann's nicht mehr schaffen. Na, schade. Ich hab verloren. Na. Er hätte jetzt auch ganz asozial den Ball die ganze Zeit bei sich behalten können und auf Zeit spielen können. Ich finde das Minigame ist viel zu langsam. Der Ball hängt zehn Jahre in der Luft. Natürlich haben die das gemacht, damit du dich schneller rumbewegen kannst, aber... Das ist trotzdem viel zu langsam. Also das Minispiel hat mir auch nicht gefallen. So, jetzt wird wir noch das neue Finale, das zweite. Und haben wir alles gesehen. Jo, das, das, vor allem das Finale, was uns jetzt noch fehlt, ist einfach eine Kombination aus zwei Spielen, die wir schon kennen. Echt? Ja. Eine Kombination aus zwei Season 1 Spielen, die wir schon oh. kennen. Oh nein. Oh, oh. Hexrolle! Bleib auf der portierenden Kachelrolle, um die Krone zu gewinnen! Oh, da will ja, ich so gerne wirklich. mitspielen. Ach so, ja, das meine ich. Das ist einfach Rollfeld, aber mit Hexabonteilen. Och, ist... <lacht> Junge! Ey, äh, aber der Hintergrund sieht cool aus. Warum fliegen die. Man kriegt genauso wie immer anscheinend. so also Genauso wenig wie in den letzten Season. An, äh, ja, Level-Up-Punkten, wie ihr auch immer das nennt. Es gibt 100 Level. Soll die ja. Season bis nächstes Jahr andauern? So wie letzte Season. Ja, also ich denke so, die wird auf jeden Fall kürzer. Ich denke maximal so drei Monate. Junge, was? Nein, bitte nicht. Wir mal sehen, wie es da mit dem Spiel läuft, also... Also Guys ist nicht mal das, was es mal war. Aber wir hatten auf jeden Fall schöne Zeiten früher. Also es kann sein, dass wir immer noch aktiv, oder relativ, relativ aktiv noch Fallgeist spielen werden, aber... Es wird niemals den gleichen Charme haben wie früher. Ja, denke ich auch. Also ich fand Season 2 oder 3 oder 4 oder so, in dem Dreh fand ich Fallgeist am besten. Also für mich war ohne äh, keine Frage Season 3 der Höhepunkt von Fall Guys. Naja, der richtige Höhepunkt ist ja entweder jetzt oder Season 1. Ja, aber halt mein persönlicher Höhepunkt. Ich würde sogar sagen, dass jetzt der größte Höhepunkt ist. Ähm. Weil das ja jetzt jeder spielen kann, in Season 1. Da musste man erstmal 20 Euro dafür ausgeben und hier.. Du es jetzt kostenlos spielen. Das ist halt. Plus, du hast viel mehr Content, extrem viel mehr Content als damals. Also, wenn du mal Season 1 mit Season Sternchen 1 jetzt vergleichst, dann wirst du sehen, dass du halt extrem viel mehr für die jetzige Season halt rausbekommst, als für damals. Und damals hast du Geld bezahlt. Ich frage mich auch, was die Zukunft von Fall Guys sein wird. Wird es jetzt einfach nur wieder, was war nach sechs Seasons oder so, weitergehen mit. Das, was wir jetzt gerade gesehen haben, was jetzt halt alles geändert wurde. Nur halt einfach neue Skins, neue Maps und das war's, so wie immer. Das ist ja wirklich das größte Update ever. Mhm. Okay, hast du auch gesehen? Ja, das war sehr, sehr seltsam. Okay. Jetzt darfst du auch mitspielen. Cool. Das eine Spiel, was ich nicht mitspielen wollte. Wie, wie kann man denn da durchfallen? Das Höh, man auch nicht. Hallo! Was war das denn für ein Scheiß? Betrug! Äh, Mützi, ich weiß nicht, so. ob ich das schaffe. Ich denke mal nicht. Ach, du musst nur dran glauben, wie du an Jesus glaubst. Amen, Bruder! Nein! Lass mich da hoch! Lass mich da hoch! Nein! Was ist ein Bus? Die bringt mich um! Ey, come on! Oh, einer noch, Los, einer noch. Noch, und noch! Einer noch! noch! Einer noch! als letzter. <lacht> okay, ein bisschen den Charme von früher hat's doch noch. Es soll ja noch ähm, der Level Editor kommen. Stimmt. Oh ja, auf den freue ich mich richtig. Auf den freue ich mich am meisten. Dann kann ich Mediatonics zeigen, sie hätten mich einstellen müssen. Hier, Mediatonics, so macht man Level. Okay, wir haben das Minigame, was ich nicht haben wollte, aber gut luck. Finale, ne? Ja. Oder? Ach, Mike, übrigens, hier kann man gar kein Timeout machen. Weil bevor überhaupt das passieren könnte, sinken alle Plattformen runter. Ah, okay, gut zu wissen. Ah! Also, also ihr könnt oh. sich nicht einfach zwei Leute absprechen und sagen, oh. ja, gut zu kommen. Oh. Ach, lol. Ah! Ah, das, das ist eine coole Mechanik, wenn so ein Ball, der kurz vorm Explodieren ist, gegen einen von einem anderen Ball weggeblasen unfairerweise weggeblasen wird, dann resettet er sich, dann resettet er sich wieder. Unfairerweise weggeblasen. Oh! Ja, so, kann man, so kann man die voll gut entschärfen. Hilfe der Super für mich schützen! Ich muss ja weg! Ah! Ich muss ja weg! Ohohoho, ist ja okay, Warten wir stehen doch. Nein, okay, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. <lacht> Ey, das ist mal gruselig. Ah! Okay, ich lebe noch, ihr lebt noch, alles gut. Noch! Hilfe! Junge, diese Bälle machen aber auch voll die geilen Geräusche. Ich Nein! Warte mal, pass mal auf jetzt, jetzt fäng ich den. Sk Wee. Ja, ähm, warte. Fackel? Oh! Cooler oh. Trick! Cooler <lacht> Trick, ja, nicht erster also werden! Damit wollte ich, äh, demonstrieren, wie man sich so mit dem pushen kann. Juhu, Zahnpasta hat gewonnen. <lacht> ich hab 300 Pokade bekommen mit sie. No, sie hat nur 200 bekommen. Hä, einfach hey, hab ich mehr bekommen als du. Das ist nur eine gute Frage. Hä, <lacht> ich bin vor dir gestorben. <lacht> <lacht> Logik. Ich glaube auch allgemein, dass die wollen dass mehr Leute den, den No-Skin, sag ich mal, benutzen, den Mustern. Und deshalb diese ja, ganzen ja. Skins gibt, wo nur so einzelne Sachen geändert werden. Ja, die wollen halt ein bisschen so eine Mentalität schaffen, wie bei Fortnite. Beim Duschen fallen dir immer so die dümmsten Sachen ein, wo du dir denkst, warum erinnere ich mich daran? So, mit dir so gerade am Duschen. Fuck, ich hab die Mathearbeit vergessen! Nein, was, das war vor fünf Jahren. <lacht> Das musste nicht die ja. 64 Der Hack! Ha doch! Der <lacht> Hack! doch! Der, der Hack! doch! Hat der Hack! doch! Der Hack! doch! Der doch! ich niemals. Funk meine ich. Mein Oder! Ich nicht. Ich doch, doch hab der ich doch alles, bekommen! Ist ja alles schön werbefreundlich hier. Also ich hab Funk gesagt. So wie Friday Night Funk nicht das F-Wort. FUN! Die, F die Fall Guys zum Beispiel. FUN! Ich meinte Duck! Ente? Kennt ihr diese Ente? Uh, Meint er eigentlich... ...sass. <lacht> <Boi. lacht> Voll der dumme Mensch! <lacht> <lacht> Amogus. <lacht> Sass ist Amogus! Sass das Amogus! Sass das Amogus! Sass das Amogus! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! S ah! <lacht> Wir gehen zusammen unter! Oh, oh. Scheiße, <lacht> ey! Oh mein Gott, ich leb doch! ich noch! Nein, ey, das ist total krank! Das ist voll krank, das Spiel! Psychologisches Horrorspiel einfach! Mike, ich habe ein Geschenk für dich! Ah! Ja. Nein! <lacht> so. ah. Ah. Ey, das ist gemein! Ich auf die anderen! Ah. Du Aber wir spawnen ja. nix mehr, wie unfair! Ah! Wie schießt man denn? Oh... Äh, Nein, mit sie, wir sind Mann. Freunde, oder? Ja! Ja! ja. ja den einen hab ich bekommen! Schieß was, schieß was! Warte! Ja, den hab ich bekommen! Echt? Okay, ich wir beide nur noch, oder? Was, nee. der lebt noch! Der lebt noch! Nein, ich hab mich! Oh mein Gott! Was machst du? Gar mit Gräber! Wie hier wird. team ist doch erlaubt, oder? Oder war ich gebannt auf Minecraft-Server? Äh... Das weiß ich nicht. Was machen wir jetzt? <lacht> Zwei gegen ein! Voll fair! Okay Mike! Ey! Ey! Was hast du vor Mike, mit Was hast du vor mit Unentschieden gibt's hier nicht. Wie bitte? Doch, komm, lass, lass abwarten, lass abwarten, bitte. Bitte, Mitzi, lass abwarten! Bitte! <lacht> und entschieden gibt's hier nicht. ja oh. nicht. Alter, ich bin auf meinem Kopf gelandet und dann so richtig dumm runtergefallen. Ähm, Mitzi. Ja. Willst du wissen, wie der Among Us-Skin, Crewmate-Skin jetzt das heißt? Der heißt Ei minus Ach Achso, die haben den, ach so, den alten Among Us haben sie umbenannt. Das ist der dümmste. Name von allen: Ei minus frei Warum haben sie nicht einfach Among Us Ei lassen? Oder oh, der ist kategorisiert als Spezial. Müsst wir müssen gewinnen. Frühlingsrolle heißt das Spiel. Alter, mit dem Blitz das ist schon wieder! Aber jetzt hört man das in der Aufnahme. Äh, warum sind wir in der.. Luft? Äh. Cool? Die haben glaube ich. Die haben die Quartz irgendwie ein bisschen verkackt. <lacht> die Quartz. <lacht> Verrechnet. <lacht> ja guck, wir sind in der Luft. Nein, nein, Mützi, das war gewollt so, das sieht cooler aus. Es ist halt wirklich einfach nur Hexagon, aber als Frühlingsrolle, so wie du es genannt hast. Oh scheiße, ich darf nicht runterfallen. Oh. Richtig. Warte, was Mike? Das ich darf nicht bei Fall runterfallen? Gut gemacht, Mike, dass du das auch mal gecheckt hast. Aber es ah, hat irgendwas ah, besonderes schon, ah, ein wenn zu so sehr simpel ist. Fun. Ich rutsche ab! Hä? Alter, du musst rennen. Ich bin einzeln gesprungen, so wie bei normalem Hexagon. Ja, das darf man nicht, weil ich glaube, das wird schneller von der Spielergeschwindigkeit ab. Die wollen halt provozieren, dass du rennst. Okay. Wir provozieren es, wir provozieren <lacht> Hat keiner gesehen, ich habe nicht die Arme gerade vorne gehabt, nein, nein. <lacht> Hä? Willst du willst Gewinn gewinnen einfach. Ja, was soll ich denn machen? Was gibt es hier großartig für eine Strategie außer überleben? Äh! <lacht> <lacht> <lacht> Hallo. genau das ist mir auch passiert. Ja, das liegt an den äh, Physics von der äh, von der Steigung. Das ist tatsächlich interessant. Du darfst wirklich eigentlich gar nicht runterfallen. Ich finde das super, dass man jetzt überspringen kann. Ne? Oui, oui, oui. Ja, die haben es mit ab. Die haben es jetzt gemacht, weil die wussten, das fackelt Leute einfach ab.